Airline 004. Bereit machen zum Start. P787. Unbemannte Drohne von Westen. Achtung! Flugtaxi! Der Flugraum über unseren Köpfen ist im Moment klar geregelt. Fluglotsen haben alles im Blick. Aber Flugzeuge und Vögel sind bald nicht mehr alles, was über unseren Köpfen umherfliegt. Drohnen und vielleicht sogar Flugtaxis könnten bald zum Alltag gehören. Experten gehen davon aus, dass schon 2025 erste Flugtaxis auf festgelegten Routen über unseren Köpfen fliegen. Die brauchen dann auch keinen Piloten mehr. Genauso wie unbemannte Drohnen es brauchen. Im Moment sind es noch Menschen, die den Flugverkehr am Boden oder vom Cockpit aus steuern. Aber was, wenn der Himmel bald voller unbemannter Flugobjekte ist? Die Firma Unisphere aus Konstanz hat dafür eine Plattform entwickelt. Die soll die Flüge koordinieren, die keinen Piloten brauchen, damit eben keine Drohnen über unseren Köpfen kollidieren. Noch gibt es viele ungeklärte Fragen in diesem Bereich, aber die Entwicklungen, die sind wohl kaum aufzuhalten. Herzlichen Glückwunsch an Unisphere zum zweiten Platz beim Gründerpreis. Diese Idee ist wirklich visionär.